Ha, Lilo! Heute ein kurzer Limp-Tipp zu Windows Blue. Nein, nicht Windows Blue. Ich bin hier unter Kubuntu. Kubuntu, ne? Habe ich mir ein bisschen verbastelt und so ein blaues Hintergrundbildchen gemacht. Link hänge ich euch an, ist von meiner Lampe. Aber darum geht es gar nicht. Ich habe hier noch was gefunden. Ich habe hier was gefunden. Referenzkarten für Unix-artige Betriebssysteme. Referenzkarten für Unix-artige Betriebssysteme. Link hänge ich euch an. Das ist mal ganz. Nett, wenn ihr zum Beispiel Probleme habt. Zum Beispiel hatte ich jetzt mal so ein kleines Problemchen, weil Kompis nicht ging oder so. Ne? Und dann ist es immer ganz nett. Wenn man zum Beispiel nur im Terminal arbeiten kann, ne? nur im Terminal arbeiten kann, weil man wieder alles abspackt. So eine Unix-Referenzkarte zu haben mit den Standardkommandos. Interessant nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene. Könnt ihr euch mal ausdrucken. Link hänge ich euch an. Von dem Herrn Christoph Böckler, Stand 8.10.2011. Sehr schön gemacht, danke Christoph. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.